Die Mangelberufsliste in Österreich ist auf 100 Mangelberufe angewachsen. Es sozusagen pfeift aus jedem Knopfloch in Österreich, dass die Mitarbeiter fehlen.